Hello zu einem neuen Video. Mein Name ist Ansteiner. Steiner. Heute geht es darum, soll man WordPress oder Typo3 oder Joomla nehmen oder Jimdo oder Wix oder Webflow. Und die Antwort ist, es kommt drauf an. Aber es gibt einen riesigen Unterschied zwischen auf der einen Seite... Apple, WordPress, Typo3, Joomla und wie die CMS-Systeme heißen. Und auf der anderen Seite Jimdo, Wix und Webflow und was auch immer diese gemieteten Systeme heißen. Und das ist die Grundsatzaussage, die ich hoffe, dass es Leute endlich verstehen, ich hatte heute wieder ein Gespräch mit einem Kunden und er sagte, also einem Neukunden oder möglichen Kunden, und er sagte, er hätte eine Website mit Jimdo. Da kann ich sagen, du kannst kein sinnvolles Online-Marketing betreiben mit Jimdo. Du kannst es vergessen. Du kannst vielleicht eine kleine Website zusammenklicken und als Landingpage brauchen, und dann musst du aber dann schauen, wie du Leute draufbringst und dann wirklich genug Umsatz machst oder was auch immer. Aber du kannst kein sauberes Online-Marketing machen, wenn du ein bisschen, nur ein bisschen gehobenere Ansprüche hast oder eingreifen willst in, in deine Strategie. Und deshalb ist die Toolfrage, ob Apfel oder Birne, sehr, sehr wohl eine strategische Frage. Okay, wenn jemand kommt und sagt, hey, soll ich WordPress einsetzen oder soll ich Joomla einsetzen, dann sage ich, das sind beides Äpfel. Hat ein bisschen Vorteile. WordPress hat ein bisschen Vorteile. Joomla hat ein bisschen Vorteile. Sie sind nicht gleich. Im einen Fall Joomla nehmen, im anderen Fall WordPress nehmen, je nach Anforderungen. Ähm, aber vergleicht nicht. Äpfel mit Birnen und verwendet nicht eine Birne in einem Umfeld, wo strategisch gesehen ein Apfel sein muss. Das ist eine absolut strategische Frage. Okay, gut. Ich hatte nämlich heute dieses Gespräch und wir hatten vor zwei Tagen wieder in der Facebook-Gruppe diese Diskussion. Und was ist der Unterschied? Was ist der große Unterschied? WordPress auf der einen Seite. Da kann ich eingreifen. Da kann ich mit Erweiterungen tief in den Code eingreifen. Ich kann meine Tools, meine Performance-Tracking-Tools einbinden. Ich kann gewisse ähm, Event-Tracking-Codes einbinden und so weiter und so fort. Ich kann meine Marketing-Automationssoftware einbinden, weil die meisten Tools bereits schon Integrationen in WordPress ein äh, an Bieten. Auf der anderen Seite, Jimdo, Wix, Webflow, Squarespace, wie sie alle heißen, ähm, das sind gemietete Plattformen. Das kann ich vielleicht mal einsetzen, wenn ich für übermorgen schnell eine Landingpage brauche, die zwei Tage lang online sein wird und ich weiß, ich muss da keine großen Auswertungen machen. Ich muss es nicht irgendwie in eine Customer Journey einbinden, in einen Funnel. Ähm, ich will eigentlich nur eine Begleitwebsite zu einem Flyer, das nach drei Tagen wieder vorbei ist. Okay, aber wenn ich ein sauberes Marketing aufbauen will, wenn ich mein Unternehmen aufbauen will und einen Funnel bauen will, das braucht jedes Unternehmen, dann muss ich ein System haben, das das ermöglicht. Gemietet, Birnen, Birnen sind immer gemietet. Da halte ich mich an den Mietvertrag. Da bin ich abhängig von den Funktionen, die der Anbieter einbaut. Und jeder Anbieter ist ein bisschen anders und dann kommt da das Neue, schön mit Drag and Drop und alles, super schön in der Umsetzung. Aber ich bin Mieter. Auf der anderen Seite, wenn ich meinen Apfel habe, Äpfel sind immer besessen. Ich bin der Besitzer des Apfels, das gehört mir und ich kann sagen, wie ich damit umgehe, wie ich diesen Abfall erweitere, wie ich Dinge verändere in diesem Apfel und so weiter. Ähm das ist der große Unterschied. Das kannst du glauben oder nicht. Wir haben aber immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute so Simple-Systeme im Einsatz gehabt haben und an ihren Anschlag. Jetzt ist das Problem ein bisschen, dass es Agenturen gibt da draußen, die sehen, aha, ein super neues Tool, das ermöglicht es uns, sehr, sehr schnell für den Kunden eine kleine Website zu machen. Und die wollen dann natürlich, oder einige Agenturen wollen dann dieses Tool verkaufen und sagen dann, hey, Webflow, hey, Jimdo, hey, Wix ist die Lösung für dich und wir haben für dich in der Hälfte der Zeit eine Wix-Website aufgestellt und du kannst Inhalte bearbeiten, drin und so weiter, und gut ist. Wer hat den Vorteil? Die Agentur, weil sie wahrscheinlich nur ein Viertel der Zeit brauchen und die Hälfte verrechnen. Manche Agenturen verrechnen genau dasselbe. Ähm, profitiert hat die Agentur. Jetzt ist aber der Kunde eingeschlossen auf dieses System. Das System kann schließen wie sehr viele Systeme das auch getan haben. Das System kann nicht mehr weiterentwickelt werden. Irgendwann fehlen grundsätzliche Dinge. Und ich kann nirgends hin wechseln. Auf der anderen Seite, wenn ich meine Hoheit habe, meine Integrationen gebaut habe, zum Beispiel auf WordPress, aber auch Typo3, Joomla, was auch immer, da habe ich unendlich viele fast Entwickler auf der ganzen Welt verstreut. Ich habe wirklich die Integrationen von jedem tool. Und ich kann auch zu jedem Hoster wegwechseln. Ich kann meine Daten nehmen und irgendwo anders hin. Als Fundament für ein sauberes Online-Marketing nehmt Äpfel. So viel zu diesem Thema. Ich hoffe, es interessiert. Gib mir einen Daumen hoch und teile das Video weiter an deine Freunde, die Wix und Jimdo und Webflow und wie sie alle heißen. Ähm, verwenden und vor allem an die Leute, die sich noch nicht entschieden haben und noch nicht so recht wissen, ob man Äpfel und Birnen miteinander vergleichen kann. Ciao!